Viele von euch haben wahrscheinlich verfolgt, dass gestern in Berlin das Gewerkschaftshaus geräumt wurde, auf Betreiben des DGB. Eine Ungeheuerlichkeit, wie wir auch finden. Und ähm, auch dort, dazu wollen wir uns gleich noch positionieren. Dort wird, haben wir auch etwas vorbereitet, gibt es eine Resolution, weil wir auch sagen, das ist einfach ein No-Go gewesen, das ist eine unglaubliche Unverschämtheit, mit welchen bürokratischen Formalismen dort auch argumentiert wurde, so vorzugehen, vor der Polizei räumen zu lassen, wo es auch Verletzte gab und es einfach ein unglaubliches Vorgehen ist aber das werden wir gleich noch im anschluss machen. Also eins der positiven Beispiele, wie die Gewerkschaft auch umgehen kann, ist das, was wir in Hamburg erlebt haben. Deswegen haben wir ja auch Peter Bremme eingeladen, der in Begleitung von Asuko Udo und von Friday oder Deutsch Freitag heute hierher gekommen ist, um uns zu berichten von der Lampedusa in Hamburg und ich bitte euch hier auf die Bühne und ihr habt das Wort. Okay. Ja. ja, danke für die Herz den herzlichen Empfang hier. Ehm, ich wollte starten damit, ich mache ein kurzes Intro, dann ist es aber viel wichtiger, dass ihr Asuku und Friday hier nochmal das Gehör schenkt. Ich wollte sagen, wir drei haben vieles gemeinsam. Ich will drei Eigenschaften hervorholen. Wir kommen aus Hamburg, das ist nicht die Wichtigste. Wir setzen, wir setzen uns alle für Rechte von Flüchtlingen ein und wir sind alle Gewerkschaftsmitglieder. Okay, mit Blick auf die Zeit und auf die aktuellen Ereignisse, ich will zwei Takte dazu sagen. Vor zwei Wochen war ein grün geführtes Bundesland Erfüllungsgehilfe bei einem weiteren Versuch der Großen Koalition, das Asylgesetz auszuhöhlen. In der letzten Woche schockierten Bilder aus einem Flüchtlingsheim in NRW die Republik, als ein Sicherheitsdienst sich in Guantanamo-Posen an Flüchtlingen verging. Perfiderweise ist ein Polizeibeamter im Nebenjob Geschäftsführer dieser Sicherheitsfirma. Heute vor genau einem Jahr starben 366 Kinder, Frauen und Männer als ein Flüchtlingsboot vor der italienischen Insel Lampedusa sang. Zwar wurden 90.000 Menschen seit dieser Zeit gerettet, doch 3.000 Flüchtlinge sind seitdem Elend im Meer ersoffen. Unsere Mitglieder Asuko, und Friday, Asuko Udo und Friday Imitula werden dazu direkt sprechen, die waren in der letzten Woche in Lampedusa. In dieser Situation lässt der DGB Brandenburg im Einverständnis aller Gewerk Einzelgewerkschaften von der Staatsgewalt das Gewerkschaftshaus von Überlebenden dieser Katastrophen und von der Bedrohung von Polizeigewalt räumen und führt allen Ernstes als Argument an, ich zitiere aus dieser Presseerklärung, die einwöchige Besetzung des DGB-Hauses hat viele Beschäftigte im Haus an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht. Die politische Arbeit konnte nicht mehr stattfinden. Das, das DGB-Haus, auch Sitz von IGBAU und Arbeit und Leben, wird zum großen Teil aus wird Beiträgen der Gewerkschaftsmitglieder finanziert und hat klar umrissene soziale und gewerkschaftspolitische Aufgaben. Flüchtlingshilfe gehört nicht dazu. Damit sind die Gewerkschaften überfordert. Dafür gibt es Organisationen wie Flüchtlingsrat oder Pro Asyl. Hier erklärt sich eine der größten, dem Humanismus und der Solidarität verpflichteten gesellschaftlichen Organisationen, nämlich der DGB, Klammer auf, nur Brandenburg, für nicht zuständig gegenüber dem politisch verursachten Leid einer, einer gesellschaftlich schwächsten Gruppe und wirft ihr vor, sie würde ihn an der Arbeit hindern. Das ist eine politische Bankrotterklärung, mitleidslos und mit vielen Initiativen des DGBs und anderer Initiativen von Gewerkschaften unvereinbar. Als Fußnote sei noch bemerkt, dass der, das Motto des Geschäftsberichts von DGB Brandenburg heißt Die Solidarität ist die DNA der Gewerkschaftsbewegung. Okay, was wäre, wenn jetzt genau diese Menschen, nämlich Flüchtlinge, Migrantinnen, Mitglieder einer Gewerkschaft werden? Wir haben im letzten Sommer genau diesen Weg beschritten und haben in Hamburg 300 Kolleginnen und Kollegen als Mitglieder der Gewerkschaft Verdi aufgenommen, im Fachbereich besondere Dienstleistungen und damit ein mittleres politisches Erdbeben ausgelöst. Der Senat hatte Abschiebungen vorbereitet und Lampedusa-Flüchtlinge für illegal erklärt. Im Gegenzug dazu, und das war die tolle politische Botschaft, nimmt wer die Flüchtlinge auf und macht eine Abschiebung unmöglich. Wir haben uns damit. Neben, der, sich, neben, dem, neben dem tollen Engagement der evangelischen und auch der katholischen Kirche als andere zivilgesellschaftliche Kraft in Hamburg dargestellt und konnten mitwirken, dass, dieses, diese, dass eine Bewegung entstanden ist, die ähm, zu einer großen Demonstration, fast 15.000 Leute haben für Bleiberecht und äh, für dem Verbleiben von Flüchtlingen in Hamburg protestiert und das war ein toller Erfolg. Kurz noch in Richtung Gewerkschaften, es ist möglich, all die schönen Worte der Antragstexte und Grundsatzprogramme auch umzusetzen. Es reicht 2013 nicht mehr aus, die Anliegen der Kernbelegschaft in das Zentrum gewerkschaftspolitischer Debatten zu stellen. Die neue Arbeitswelt braucht ein erweitertes Sichtfeld auf internationale Arbeitsbeziehungen und Flüchtlinge. Jetzt zwei Hamburger Spezifika, die Nähe zu nur einer Regierungspartei ist nicht mit politischen Pluralität der Mitglieder vereinbar. Und ein sehr interner Blick sei mir verziehen, dem autokratischen Führungsstil eines Landesleiters wurden Grenzen aufgezeigt, das führte letztlich zu seinem Rücktritt. Okay, jetzt an euch. Öffnet die Gewerkschaftshäuser für Veranstaltungen und Selbstorganisationstreffen der Flüchtlinge, wie zum Beispiel wir es in Lampedusa in Hamburg gemacht haben. Vernetzt euch mit den Initiativen und macht Veranstaltungen dazu. Nehmt Flüchtlinge als Mitglieder auf. Falls das nicht geht, stellt Anträge, wie gewohnt, die eine Aufnahme von Flüchtlingen in Gewerkschaften ermöglichen und auch ihre Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse dauerhaft absichern. Setzt euch dafür ein, dass Flüchtlinge, die in einem europäischen Land einen Aufenthaltstitel haben, und das ist eine interessante Debatte, verfolgt die bitte, und eine Arbeitserlaubnis haben, diese auch in einem anderen europäischen Land anerkannt ist. Das ist nicht so und das ist eine sehr tolle politische Forderung. Wenn wir die durchsetzen, wäre viel, viel geholfen. Und zum Schluss eine persönliche Bitte. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir auch Flüchtlinge in unserem Wohnumfeld Aufgenommen haben. Ich wohne in einem Wohnprojekt. Wir haben das getan und das hat sehr sehr viel bewegt in unseren eigenen Köpfen, in unserem Umfeld. Und ich rufe euch dazu auf: macht das Gleiche. Und nun das Wort Asuko Udo und Friday Imitula, äh, Imitula äh, die Sprecher der Gruppe Lampedusa in Hamburg. Dankeschön. Hm? Can you bring this? Okay. Moi moi. Mein Name ist Asukuo Udo, the speaker Sprecher, Gruppe Lampedusa in Hamburg. Mein Name ist Asuko Udo und ich bin der Sprecher der Lampedusa Gruppe in Hamburg. Well, um, I want to say I'm overwhelmed by the crowd of people I'm facing in this moment. Well, the struggle continues, irrespective of the challenges, the critics, and whatever facing us as refugees. Um, der, der Kampf geht weiter. Ich bin ein Flüchtling und ich rufe euch auf, meine Situation als Flüchtling zur Kenntnis zu nehmen. And I want to speak on behalf of the group La Bolusia in Hamburg. Ich spreche für die Gruppe der Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg. First and foremost, I want to say we are very proud to be members of this family union called Verdi or Trade Union. Als, als erstes möchte ich sagen, dass ich sehr stolz bin, dass wir Mitglieder der ähm, Gewerkschaftsfamilie Verdi sind. If you are a member of family or your profession, there is something inside you that makes you a proud of that. I mean if you are a, a member of a family your profession or a group of people then there is something that makes you to be proud of it. Wenn du, wenn etwas, What I'm saying is that the trade union have made us proud in order to take us out there publicize die Gewerkschaften haben uns stolz gemacht, weil sie haben uns äh, rausgebracht. Sie haben dafür gesorgt, dass wir wahrgenommen werden und dass die Potenziale, die in der Gruppe der, von Lampedusa liegen, dass die ähm, deutlich geworden sind und rausgekommen sind. And they become pillars of the group Lampedusa in Hamburg as well. Und ähm, das sind ähm, sagen Stützen der Gruppe der Lampedusa geworden. They have done Sie haben genug getan. More are still to be done. Aber es, äh, es muss noch mehr getan werden. Denn unsere Rechte sind uns äh, genommen worden, die Rechte. Um, sind uns von Hamburg oder aus Italien genommen. Irrespective of all challenges, criticism, intimidation of how they brought us into a trade union but never mind they remain stronger and stronger as most of the respective speakers have spoken about it. I'm saying that uh, <laughs> okay <laughs> well um, I'm saying that the trade union have done enough die Gewerkschaft hat viel getan. All challenges and intimidation of members of the trade union in Hamburg. Hat viel getan, dass die Mitglieder aktiv werden. Ich versuche es mal zu kurz. And most of them make it stronger and stronger as a union that cannot be shaken. Und hat die, die, die Mitglieder stärker und stärker gemacht. However, we are still struggling to survive. Wir sind aber weiterhin in unserem Kampf zu überleben. In, the of Hamburg. in den Straßen von Hamburg. Without people of no future. Mit Leuten, die keine große Zukunft vor sich sehen. Und es gibt nicht jetzt viel Zeit, das ganz in der, in der Tiefe darzustellen. But what I want to tell you this afternoon is all about our rights for work and working permit as well. geht aber ganz viel um Arbeitsrechte hier zu bleiben und Möglichkeiten Arbeit aufzunehmen. And we don't want to depend on solidarity or charitable work to support us. No, we need to be working to support ourselves and regain our losses back. wir wollen nicht auf, auf Almosen angewiesen sein, auf, auf staatliche Gelder, wir wollen unseren Lebensunterhalt selber verdienen. Wenn wir we mit dem politischen Symbolen und politischen Demand in Hamburg erzeugen, dann haben wir die Füße von Hamburg aufgewachsen. Und bis heute, die Gruppe bleibt der größte und auch der bekannteste Gruppe in Hamburg. Ja und wenn wir auf diesem Weg weiter voranschreiten, werden wir es schaffen, dass diese bekannte, auch berühmte Gruppe weiterhin Erfolg haben wird. And this make up the trade union to come onto us to say, I have seen something in you, you need to work, you need to live here and you need to be part of the society. And we are integrated into Hamburg society by the trade union. und die Gewerkschaft kann dazu einen großartigen Beitrag leisten, indem sie nämlich uns mit dazu befähigt in dieser Gesellschaft anzukommen und integriert zu werden. And I want to also remind you that we have laid the foundation hier in Hamburg and begun and you are the pillar of this group and other refugees in general. Jetzt muss ich kurz überlegen. ich sehe ähm ja, i, Gut, sehr schön, danke. <lacht> so, this is a starting point anywhere. They have started, they have learned also a good example for others to follow. Okay. Gut und ich glaube, wir haben etwas dargestellt, was andere nachahmen können und wir würden uns freuen, wenn ihr das tun könntet. And it becomes a great success to the group Lampolusa in Hamburg. Ja, yeah, und es wird ein großer Erfolg werden. It's become a success to the group Lampolusa in Hamburg. Success. Erfolg. Ja, yeah, effort, ja. Yeah. Yeah, yeah. yeah, okay. So, um, I want also to remind you that we remind um, demands Our remain Unsere Forderungen für eine für eine Änderung der Situation kommen jetzt. We need group solution. Wir wollen als Gruppe anerkannt werden. We need working permits. Wir brauchen Arbeitserlaubnisse. We need the uh, a right to behave and to go to school and learn Dutch language. But that right have been denied from us. Yeah. Wir wollen medizinische Unterstützung, wir wollen die Möglichkeit haben, hier zu arbeiten, und wir wollen auch, dass unsere Kinder hier ähm, ausgebildet werden. Wir brauchen keine, kein, kein Geld vom Staat, wir wollen unsere Möglichkeiten selber einsetzen und Geld verdienen. We don't want to depend on solidarity. As I said. Wir wollen nicht davon abhängig sein von diesen, von diesen unterstützenden Maßnahmen. Wir need our future back to rebuild our losses, what we have lost when we were facing war in Libya. Yeah. Wir wollen das, was wir in Libyen uns erarbeitet haben, was wir verloren haben, hier zurückgewinnen. And I always like to say that the, you can make something different. And I always like to say that the law was made for man and not man was made for law. Therefore, law can be changed and abolished. Okay, okay. die zentrale Botschaft heißt, die Sie auch erfahren haben, dass das Gesetz nicht für den Menschen gemacht wurde, sondern dass der Mensch für das Gesetz gemacht wurde und dass man es deswegen auch ändern kann. Und daran lasst uns arbeiten. Und für den Zeitfaktor, bitte, die uh, Gruppe Lampalosa in Hamburg haben sich die um, Emanzipation-Dee auf den 10th of this month und auch also 11th of this month gebracht. Also, be part of this. Emancipation Day because we want to talk about war, migration and democracy, and this is what we are into. So we call you to be part of it. Thank you very much. Thank you, Nächstes Wochenende. Es die selbstorganisierten Emancipation Days. Ich weiß alle, ihr seid sehr kongresssüchtig. Kommt vorbei, in Hamburg am Freitag startet es. Wir sind hier! Wir sind hier. Wir sind hier.